Ich heiße Maurice Fischer, bin 19 Jahre alt und absolviere mein FEJ, das Freiwillige Ökologische Jahr, hier im Walderlebniszentrum Sohnwald. Hallo, mein Name ist Tamara Henrich. ich bin 20 Jahre alt und mache mein FEJ seit August 2015 und zwar an der Einsatzstelle Waldjugendheim Kolbenstein bzw. Forstamt Kastelauen. Also in erster Linie bedeutet Waldpädagogik jeglichen Altersgruppen das Ökosystem des Waldes näher zu bringen. Was der Unterschied ist, der hauptsächliche Unterschied zum herkömmlichen Unterricht ist, dass die Kinder eben spielerisch an die Natur herangeführt werden und eben von der, von der Natur direkt fasziniert werden können und mit allen Sinnen den Wald erleben können. Meine Aufgaben, meine Einsatzstelle sind ziemlich breit gefächert von Ferienfreizeiten, die wir hier organisieren und halten, aber auch ähm, Seminarbetrieb. Hauptsächlich bin ich mit dabei, wenn es darum geht, die Kinder zu betreuen und werde in Zukunft auch Waldführungen selber leiten. Basteln ist oft angesagt und macht immer viel Spaß, weil man den Kindern viel helfen kann, ihre Kreativität zu entfachen. Aber auch kleine Hausmeistertätigkeiten, wie mal einen Mülleimer zu lernen oder eben die Straße zu kehren. Also ziemlich vielseitig hier. Langweilig wird's einem nicht. Das Basteln und das Entwickeln von Ideen, macht mir viel Spaß und das dann umzusetzen mit den Schulklassen, die hierher kommen und zu sehen, dass es funktioniert. Also die Arbeit mit Menschen gefällt mir sehr, vor allem die Arbeit mit Kindern und eben den Kindern den Wald bzw. das Ökosystem in einfachen und verständlichen Schritten nahezulegen. Den Umgang mit den Kindern, der fällt mir inzwischen leichter und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich sie besser leiten kann und selbstsicherer geworden bin in dieser Hinsicht ähm Ja und eben diese Dinge, wie man ein Haus pflegt und worauf man alles zu achten hat. Also ich habe in meinem FJ bisher gelernt, besser mit Menschen umzugehen, auch auf sie zuzugehen und eben die Arbeit mit den Kindern und vor allem auch mehr Disziplin zu erlangen und mich hinsichtlich manchen Arbeitsfeldern besser zu priorisieren. Es war teilweise anfangs ziemlich schwierig für mich, aber jetzt im Laufe des Jahres klappt es doch schon ziemlich gut. Ja, solche Kleinigkeiten einfach, die nimmt man schon mit. Eben den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, indem wir ihnen einfach Dinge zeigen, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten.